Mit Michael und Klaus. Und Klaus. Lukas. Lukas. Hallo, Lukas. Lukas. Hast du Hallo. einen Panzer? Ich habe einen Panzer. Das ist gut, das ist gut. Ich kann rollen. Wenn er kann rollen, ist noch besser. So, mach ich mal alles hoch, was ich brauche. Und dann gucken wir mal. Ne, warte mal, ich muss hier noch hier ein. Du musst freundschaftsfrage annehmen. Ich muss jetzt also mal gucken, vielleicht reicht das hier? Ist das okay? Ich glaube, das kann man nehmen. Also jetzt machen wir das hier. da kommt das. Dann mit das. Und okay, mit wo ist der dem Chatbot? Dem da. Okay. Hey, Moment, da war wieder was falsch eingestellt. Nochmal noch mal kurz rein. Doch, war alles richtig eingestellt. Hm. Das war jetzt gerade gruselig. Ging viel zu schnell. So, jetzt haben wir aber gleich. Immer so am an also Immer so Stream anfangen wir so. Jetzt mal so verbinden. Leichter Nachschub aus, ja. Mhm. Er verbindet. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Ja, ja, ich nehme die Endbenutzerlizenzvereinbarung Vertragsdingsfums an. Drew, guten morgen. Oh. Hm? Wenn ihr moin schreibt, dann schreibe ich morgen. Moin. Ja, aber du sagst es ja und schreibst es nicht. Belohnung eingefordert. Uh, ich habe ein. Ja, super. Ja, das nehmen wir mal an. Belohn einfordern, das annehmen. <lacht> per Ker Paket, bravo. Okay. Ähm. kann ich Ah, da, Gruppe stehen. Moin, Leute. Oh, das war wir nicht. Vier. Wie geht's dir, ja, Drew? Ich hoffe, gestern gut überstanden. Ich hab dich eingeladen. Moment. Oder hab ich? Ja, wenn... Dann fern uh. warum kannst du so viele panzer sehen weil ich so viele habe was ist der? B also ich habe nur anfangs panzer ich habe einen schweden ich will einen deutschen panzer nehmen wir sind in deutschland können in sie bitte mich ein den aufhören dankeschön und in deutschland will ich einen richtigen deutschen Oh, zack, weg damit. Jetzt zieht gerade also um. Also dann jetzt nach Schottland. Oder was? Ich habe 4 Millionen Ocken. Wo habe ich die denn her? Wer hat denn mit meinem Account gespielt? Was geht denn jetzt hier ab? Also irgendwas stimmt hier gar nicht so richtig, aber egal. Schachteln. Große Schachtel kaufen ja klar gleich. Gro Kauf große Schachtel. Oh, eine habe ich eine kleine Schachtel. Was haben wir denn da drin? Schachtel öffnen. Muss ich einen Zug erstellen? Ja. Wow, oh, ich habe ich äh, einfacher Herd. Mhm. Okay. Ich habe, glaube ich, eingeladen. Okay, Moment. Nicht, ja. Aha. Okay. Das mal. So annehmen. Daher war die Frage von dir, wohin es gehen soll die nächste Zeit. Hallo Anette. Ähm, TTV äh, TTV, wo ist die Zeitung? Können Sie mal gucken, was für Emotes Sie haben? Ich habe äh <lacht> äh, jetzt nicht im Spiel, sondern im Chat. Also, ja, ähm. Wofür denn? Wofür dich gelöscht? Oder aktiviert? Also, die neuen jetzt, ne? Von mir. Ich hab. gar keinen. Du was? Von mir hast jetzt. du gar keinen. <lacht> Hallo, Friend. Ich guck noch mal über PC. Vielleicht liegt liegt's einmal. Nur no, kann sein, dass er erst freigeschaltet werden muss. Okay. Ich gab. Ja, es gibt einen neuen. Den haben sich der ein oder andere hier gewünscht und da habe ich gesagt so ja, okay, machst du das mal. So, dann machen wir das, dann machen wir das wieder, dann wir das, dann gehen wir hier rein. Dann warten ich wir jetzt das. Mir nicht mal diesen alten oh, ja, dann okay, die du. Ja, ja, in Gedanken 100 Kilometer gejoggt. Hast du was will die denn da hinten? Äh, Kaum hast du ja zwei Frauen im Haus. Einmal Google, einmal Schon wollen die hier alles übernehmen. So, äh, was? Ist egal. Ja, das kann sein. Was für ein Panzer willst du denn? Was ist denn dein höchster Panzer, den du hast? Weiß ich nicht. Wo sehe ich das hier. Du siehst oben links immer, da steht dann... Was? Was? Was? Ja, was? In der Garage, ne? Sieben Tage gemietet. Was? Wieso habe ich denn. Was habe ich jetzt für ein. <lacht> Warum kriege ich das plötzlich ein Mietfahrzeug rein? Weg doch ja nicht. Hören Sie jetzt mal auf. Fangen Sie äh, es Also oben links auf. hast ja. du entweder so eins mit 1 Strich, mit zwei Strich, mit ah. drei Strich. Äh. Mit 1 und ein V oder nur ein V und V1. Oder? Da ist das. Da ist eins. Da ist ein... Da ist ein Zwei. Da sind zwei Striche. MKA. Ja, den habe ich auch. Ich jetzt. Breit. Okay. Breit. breit. breit ne? Ja, wir beide fahren jetzt mit dem MKA. Natürlich bin ich breiter geworden, ne? Hier so Schultern da, also, ne? Sieht man auch. Ja, gestern mal ein bisschen erholt. Von... Allem hier, warum ist das denn jetzt schon wieder so laute? Ey. <lacht> laute? <lacht> Stimmt, so, ich habe das ja neu installiert, nachdem ich meinen PC neu aufgesetzt habe. Deshalb, Entschuldigung, wenn das gerade etwas lauter ist. Das ist jetzt nicht gewollt. Gucken wir mal ob ich jemand schnell in die Einstellung gehen kann. Oh, Ton. Äh, So, das ist doch schön, kann ich hier äh, wenn du reinzoomst mit dem Rad. Ne? Ne? Oh, ich Gott, ich habe die sensi Ihr merkt, äh, ich habe ein bisschen äh, vergessen, hier alles mal einzustellen. Map Maps sind ein paar nach, Auf der äh, kann also sein, dass ich jetzt gerade ein bisschen äh, verkacke das Mal. Oh, bist du das hier vorne hier? Nö, ich fahre woanders anders lang, schuss. So hier sind ganz viele MTA. Hä? Das mit dem Orangen, das bin ich. Fahr da. Schieß nicht auf mich, sonst wirst du äh, gebannt, wenn du mich triffst. Von? Ja, vom Spiel? Ich habe aber gerade jemand <lacht> getötet. Und mich hat sie auch jemand getötet. Ja, musst du aufpassen. Da hinten ist ein Spieler, ein Gegner, ein Gegner. Ich weiß, was weiß Ich stell es auf jeden Fall irgendwo Ding. Boah, ich muss die Maus unbedingt anders einstellen. Ja, das ist ja... Eieieieiei, oh, ei, oh, ei, damit kannst du ja gar nicht spielen, Leute. Äh, ich muss du, mal du kurz... Krass, hier vorne. Oh, Ach du die... Ja, pass auf mich auf. Ich äh, muss gerade mal hier in die Einstellung. Ja. Alter, Entschuldigung, wenn ich gerade mal kurz hier die Steuerung ein bisschen äh, Empfindlichkeit äh, Zielfeld oh, ja, nochmal runter. Kann mein Panzer kaputt gehen, wenn ich Wasser? Ja, wer es so tief ist schon. So haben wir noch was, irgendwas, wo man noch mal ein bisschen feiner einstellen kann, würde. Oh, oh, da kommen dicke Autos. Okay, äh... Ja, es sieht schon ein bisschen besser aus, glaube ich. Wo sind ja, dicke Auto. Autos? Oh, was machst du denn auch da drüben? Da ist ein Auto. Da ist ein Bumbo. Nein, heute nicht geschietet. Ich cheate nie. Ich spiele immer echt ernsthaft. Ha! Der steht da. Ah, ich habe den gehütet. Komm Sie bitte zu, Aua! Ah, scheiße! Ich weiß nicht Helfen. von wem du da gerade angebumsen wurdest. Helfen Sie mir! Wo ist denn da ein dickes Auto? Da vorne ist, ist ein In der Facecam meinte ich, äh, der Fred, hä? Wo ist denn ein dickes Auto? Das ist kein dickes Auto. Das sind keine dicke Autos. Ja, aber ich werde jetzt mich hier mein Leben riskieren für dich, weil du meinst, du müsstest jetzt nach vorne brechen, wie so ein, wie, wie so ein Irrer. Ich hab's das schon verstanden, Herr Fred. Vielleicht müssen wir sie bald mal hier zur Raison aufrufen und äh, mal in den Hintern drehen. Also, weil so frech sind. Nee, ich. Nein, du nicht. Hm. Ich meine Scheiße, ich kann nicht fahren. Ich kann nicht fahren. Achso, Na toll, wegen dir sind wir jetzt. Nein, verstehen, Spaß verstehen wir ja nicht. Wir sind ja hier bei. Äh, Wünscht ihr was? So sehr. Boah, wir sind 4 zu 2, das ist jetzt auch nicht schön. Ja Dann sind wir das ja. Nicht unbedingt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Er ist auch immer noch. Ja, aber wenn ich. ich oh, ich muss sie noch einmal anvisieren. Du Dödel. Du bist ein Dödel. Ja, der ist jetzt weg. Ja, klaut er mir hier meinen Kill. Toll, hat er mir meinen Kill geklaut. langsam. Ich bin immer hier drauf. Fahrzeuge zerstören. Richtig, haben wir gemacht. Sehr schön. Nein, abbrechen. Äh, geh mal oben auf erforschen. Erforschen. Ach, das ist ein Premium-Panzer, ach so, okay, kacke. Was soll ich jetzt da? ich geh nochmal auf Garage. Auf Garage ja. oben. Ja, ich bin. Dann gehst du daneben. Äh, nee, geh auf Forschung, Entschuldigung, Forschung. Oh. Fresse. Ja. So, was hast denn da für Panzer, die schon freigeschaltet sind? PC Punkt T PC S35. pct Punkt also Dicker den Max. T15 und den S35 hast du nicht, weil das musst du noch mit Gold bezahlen. Dicker Max? Was, Dicker Max, hä? Ja, das ist Dicker Nein, nein, die, die goldenen, die hast du nicht. Ja, dann hab ich gar keinen. Ja, aber da müssen noch irgendwelche mit hellgrau sein, so. Was für hellgrau. Guck mal bei mir zu. Ja. Guck mal, die hier, die habe ich schon alle so okay. erforscht. Ne? Hier die, die hellgrauen. ich gerade mit der Maus so drüber gehe. Dann habe ich jetzt zum Beispiel hier die, Maus. Ja. die Hand. Und dann ganz hinten siehst du ja, das ist alles so dunkelgrau. Das, äh, ja, das ist halt noch nicht erforscht. Ja. Was hast du denn da schon alles erforscht? gar nichts. Außer den ersten Panzer. Okay. Den ersten Panzer. Ja, diesen L.TR. Gut, dann geh da mal rein. Klick da mal drauf. Ja, bin ich. So, was äh, hast du schon das zweite Geschütz hier erforscht? Das Breder ja. zwei cm Breder I. Das das steht 35 um Stern dann. Klick da mal drauf. Weiter. Ja, mach mal schnell. Ja, jetzt kostet das Aber Braun-Silbermünzen kaufe ich mir scheiß drauf hier. Kaufen. Gut, ja, äh, brauchst du zwei gerade nicht, aber ist egal. So, jetzt kannst du dir hier was Schönes aussuchen, was du später spielen möchtest. So auch so Zweierpanzer. Musst du dann aber dementsprechend erforschen. Das obere ist zum Beispiel so eine. Selbstfahrlafette, also eine Artillerie. Was ist das Beste von den allen? Das kommt drauf an, was du spielen willst. Was heißt denn das? Dann musst du wieder zurück zur Forschung. Dann musst du gucken, was du später am Ende haben möchtest. Ich wir jetzt einfach. Mir doch egal, was ich für einen Scheiß, Scheiß hab. Nein, ich will keinen verlassen. Garage. Drücken Sie bereit. Ich frag nicht. Was denn? Ich frage einfach nicht. Was denn? Du willst auch nur spielen, ohne verstehen so zu verstehen, wie das Spiel funktioniert, ne? Genau. Gut, dann wirst du jetzt immer nur mit einer oder zweier Panzern spielen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich kapier dieses Game nicht. Ich Fahren, hin- und zurückfahren und Bums-Bums machen. Ich, nicht, ich will noch zu da ist jemand schon schnell abgefuckt von dem Spiel. Ne, das spielen wir jetzt erst noch mal hier äh, acht Runden. Mit der zusammen sind es oh. Ja. Oh Gott, wo will ich denn da hin? Wir haben genau. ja Freunde. hier lang. seid halt froh da draußen, dass ihr ihn nicht so immer unbedingt genau hört. Das ist ja. Ja, brauchst du eh keiner mehr. Ist alles kaputt. Kann ich auch fahren? Teilweise schon. Bang. Nächster Halt. Äh, Kriegsgebiet. Ups. Ist denn hier? Habe ich noch was vom Auto hier davor? Das kann manchmal passieren. So, hier Rest, ich, rest vom Baum fahren wir mal um. Braucht auch oh, keiner. Oh, jetzt fahr, fahr doch mal. Oh. Wir haben den ersten eliminiert. Sehr schön. Mauerbrüche. Hallo, David. Das die kleine. Was? This is just a play for two, because jemand anders würde sonst Jammer-Jammer äh, machen. Soll ich helfen, dich runterzukicken? Viele Gegner haben. Das Gleiche. Ah, ganz knapp, David fragt, ob er mitspielen kann. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das ein Nein von jemandem. Ich habe ja. was ja oder nein. Nein, äh, also nicht von mir aus, sondern äh, ein Ja oder ein Nein. So. Ich habe dich jetzt so schlecht verstanden, weil du so nuschelst und so leise bist. Oh, toll, jetzt werden wir ja noch angegriffen. Ja, Ich sehe es. Bring ihn um. Und du den noch um. Ich gehe zu schnell. Ich will da ja fahren. Ich ich doch nicht hin. Der macht bestimmt Dauer. So, fahren wir weiter. Ist egal, eh in zwei Sekunden haben wir verloren. Jetzt haben wir nochmal das Thema. David möchte mitspielen. Jetzt wollte ich nochmal deine Antwort. Entscheid du. Na, du, das ist dein Zug hier. Nee, nee, du entscheidest. Nein, du. Du entscheidest. Du. Du. Du. Wo ist ja mein Zug Guten Tag. Hier. Ich hab Moin. noch kein Ziel. Jetzt muss man noch gucken, dass wir dich hier zugefügt bekommen. Ja, aber wo ich, das ist das schon hin? Ja, ich Was muss nicht starten. Ja. Was hast du denn für eine scheiß headset von? Was? Achso, jetzt, jetzt besser, oder? Ja, jetzt besser, okay. Ja, ist mein zu? Achso, da drunter. Ja. Wie ein Zwei Anfänger. Dann. Noch ein Anfänger. Einmal eingeladen, ich hab nicht zweimal eingeladen. Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum. Weltküche? Was ist hier für ein... was? Da kannst du so Trophäen machen. Achso, alles sollte ich nicht brauchen, Du kannst ne? es gestalten und so. Doch, du kannst Scherben machen und durch, durch Kisten. Ja. Du kriegst Kisten dadurch, wenn du die Scherben... Du kriegst auch Kisten, wenn du Aufträge machst. Mhm. Und durch diese Kisten kriegst du verschiedene Sachen wie Credits und Verbrauchsmaterialien und so gratis. Ah, okay. Also wenn du da richtiger Suchti bist, dann kannst du schon ganz schön was sparen. Ich hab's jetzt schon zweimal eingeladen. Ja, ich komme ja schon. Jetzt schiehl doch mal. Mann, okay. das geht ja nicht Nein, schon. Ich, ich bin... Jetzt kannst mir ja noch Da ja also noch mal für Amist. Hey. Um, Spielen sie eingefecht Gefechter. Hey, nicht verfügbar, okay. Hast der du mich Benutzer blockiert oder was? bereit auf der du hast mich... Warte. Ja, jetzt. Hast du mich blockiert? Nein, hab ich nicht. Dann ich hab dich drittmal eingeladen. Hey, what the fuck, alter? Ah ja, okay. Chat, Chat blockiert, steht da bei mir. Ich hab dich, nicht, ich hab, hä? ne, was? Es ist schön, wenn Kinder sich streiten. <lacht> Wir streiten uns nicht. Sie fragen uns nicht gerade nur, wer sich blockiert hat. Ich hab dich nicht blockiert. Bei mir steht da, dass du da mich blockiert hast. Ich weiß noch nicht was... mal, wie man Leute blockiert. so, Ach so. Ne, steht zur so Ignorier ignorieren-liste. Was? Ja, du hast mich schon ah, ignoriert. Was kriegst du eine Einladung? Nein. Echt nicht? Nein. Oh, Moment. Machen wir es ganz anders. Genau, machen wir es ganz anders. So. Ja. Wir machen es ganz anders. Ich, ich erstelle einen rein. Zug. Und dann und kommt ihr da rein. Genau. Ich spiel Ring so. So. Zack. Zack. Einladen. Eilung ist raus. Na, bitte. Darf ich das steht doch. Drin? Auch was war das? Stuttgart bereit, ah, eh, nee. oh, nichts manchmal äh. ist das sehr kompliziert. Ja, wirklich, oh, ich bin doch ja. oh, <lacht> besser Pädagoge geworden. Und oh, dann könnte ich gut aufrüsten, weil ich hier so viel cooler. oder niemals Streamer. Hm. Oder Michi noch die cool. spielen? Na Ich hab nur 4 Millionen. Ich weiß nicht, woher die kommen. Ich hab 5 Millionen. <lacht> Alles klar. Ich weiß auch nicht, woher die, die kommen. Anleihen? Anleihen sind, ähm, was bekommen hast, du du durch fette Gefechte bekommst. <lacht> okay. Wenn du einen Auftrag, zum Beispiel, oder eine Kampagne abschließt, das kriegst du dann. <lacht> Alter Digga. So, ist kein Gehirn mehr drin. So, jetzt kannst du mal auf breit klicken. <lacht> ja, ich versuch das. <lacht> ja, kauf es. Ah, der Mauerbrecher ist hier. Mauerbrecher. Nicht. Wo sehe ich, wie viele Sterne ich hab? Mauerbrecher kostet 60 Euro, nice. Äh, bei Erforschen siehst du einmal die Sterne daneben und einmal oben. Links, äh, rechts, da steht auch nochmal. <lacht> 10% mehr Ziele fassen. Alter, 500.000 kostet. Ist du gerade ja ein bisschen erforschen? Ich schwör, ja. Ich wollte mir gerade was kaufen, aber ich habe nicht so viele Sterne. So noch so ein So. Ähm. Da. Ups. Nee. drücken Sie Bright. <lacht> ja. Ja. Moment. Muss ich gerade noch was gucken? So, der ist jetzt. Oh nein, warte, warte. Ich muss noch mal kurz gucken. Ich auch. Oh, das dauert ja länger als in der Vor... Was ist das jetzt hier? Sie wurden bis ähm, Sie wurden bis Mittwoch 19. September 2018 zum gesperrt. Grund Spam. Wo? Ich bin gebannt. Ja wo? Ja beim Spiel. <lacht> Echt jetzt? Ey, was hast du gemacht, Alter? Hast du nee, mir ich allgemein bin im, ich, ich bin nur im Chat gesagt. Du bist so dumm, ey. Wenn <lacht> da ja, draußen jemand Aspirin hat, so ungefähr 500 Kilo, damit. Ich hab Kopfschmerzen. Oh. Wenigstens weiß er selbst, was er Kopf gefallen ist. <lacht> oh. oh, das Kloster, wie schön. Ich liebe die Map. Kloster. Michi? Ja. Was wetten wir? Nö. Ne. Ich mach drei panzer kaputt. <lacht> du und drei Panzer kaputt machen. Wenn du das schaffst. Ja. Zehn Euro? Nö. Ne. Ja, mich ich warte immer noch auf die zehn Euro. Ah ja, ist ja leise. Wenn du das schaffst, irgendeine Hunde weg Wenn ich drei... Wenn ich jetzt in dieser Hunde reingezählst, dann kann ich... Kriegst du von David 10 Euro, Jutz? Ja, nee, 10 Euro. Ich bin ein Noob, schaff das sowieso nicht. Auf geht's. Ja, ja. Nee, das kannst du schon schaffen. Jetzt spielen wir einfach voll in die Möse rein. Kommt ja. ran, hier, kommt dran. Ja, dann schieb nee, <lacht> ich. Ich fahr da noch eins. Was, was krieg ich, wenn ich 3 Kills krieg? Ja. Dankeschön. <lacht> dass du uns gerettet jetzt, hast. Vom Material her. Nix. Das ist, was krieg ich nee, du kriegst ne... Ja, du, eine, du kriegst ne Blut... Wenn du, 8 äh, Kills machst, kriegst du, äh, 100 Euro. Kill Accepted. <lacht> Wie schnell der jetzt da vorne läuft, BAM BAM BAM BAM BAM Ja Michi, das war's mit dir, kommt der! Ja, dann, dann das wär ein, ein, ein neuer Kill-Rekord. Na, schau. Das ist der Patronenweiler, aber... Das ist aber gar nicht Schiff von Boah, ist jetzt nicht so viel gell? Ja, Ich mal angekratzt. Der ja, okay. Okay. Ähm, hab ich gerade den Gegner äh den Freund gestört oder doch nicht? Na, noch doch. Beiseite mit Weg da. Schieb mich doch nicht nach vorne, du Idiot! Hör auf, Alter! Was ist mit dir? Hör auf, Mann! Was ist mit dir? Lukas! Aua, oh, geh Mann? weg! Das ist meiner. Aua! Nein, ich muss die... Ich muss die Acht nicht kriegen. Ich schaff' ich das nicht. Das war's für uns! Ups! Lukas, du bist so'n... Ein... Oh ja. Gott! <lacht> Aua! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> hey, ich leck Woran? Woran jetzt? Mich ja, irgend ist das Stream das ich hey, Scheiße, Abdehrt. Das war's mit deinen 8 Kills. Ne, sind noch. Es sind noch 8, die. Ah! Ich meine, wenn du bist, ja, von oben! Links! Ja, ich weiß. Ja, du bist trotzdem. Ja, sagt der Lukas Ja, ich bin. Du bin im Game, du nicht! Also, du eigentlich ein bisschen. Scheiße. Schlauer! Ja, Yes. Jetzt ist es aus. Kaka, kein Kommentar. Das ist äh, ja. Wow. <lacht> Sollten wir aber gewinnen, oder? Wessen da beim Gegner dabei ist. Ah ja. Also nur noch zwei. Und noch einer, das ist unbedingt. Na, wer ist zuerst bei dir? Das ist ein Mädchen. Oh. Oben rechts steht Emma. Emma ist. Gut. Win. Juhu, Du bist gemütlich ja, ja, ja. Ja. ja, ist mir egal. Du, du bist auch ziemlich, ziemlich frech, oder? Wenn ich kurz vor Kopfschmerzen bin und Kopf platzen, dann ja. Du mit deinem sieben Gefechten, da. weißt du ja gar nicht, wie viel ich habe. Ich habe ein paar warten. mehr, ja? Ja, ich meine dich. Ja, ich zock das Game heute zum ersten Mal, also. Psch. Ich sagte jetzt schon mal gezockt. Ja, ja dann brauchst du nicht sagen, dass ich schlecht bin, ja. Hab ich, ja grade, nicht. Dass ich hasse Hey, Ich hab doch grad gesagt, ich bin zu schnell. Ich bin schlecht und du bist der Beste von uns. Also müsstest du ja auch wissen, was. Ja, ich hab wenigstens einen Kill gemacht. Vom. Ja, ja ich bin halt abgestaut, aber. Ja, mach bereit, hier. Ja. Schau mal, wie die nächste Runde wird. Wenn du 20 Kills machst, kriegst du von mir 150 Euro. Man kann keine 20 Kills. 20 Kills in den nächsten 3. Gefechten, den Nächsten zwei. Nächsten... Nächsten 5. 20 Kills in den nächsten 5. Ne. Ja. Nee. Fest. Pro Runde? 4. 4. Ja, ich hab die Wette nicht gemacht. Michi, du spart's. Nö, nee, du hast doch angefangen. ich hab gesagt 20 Kills. Oh, aber das das ja nicht geht. Cool? Na, ja, mit dem Panzer kriege ich das nicht. hin. Ja, ich steig nicht. Boah, ich hab das Fettes Cover 2 oder die Story ja noch keine Zeit ja, ich meine ich schon, aber jemand anders nicht. Und du hast doch schon muss ich gleich so <lacht> noch mal gucken. wiederholen. Ich spiele das Game jetzt ja, ich, weiß, ich weiß, Manchmal ist es schön, wenn die Musik so laut ist, dass ich die beiden kaum verstehen Dann kann. Ich einmal eine Runde mit Dann macht aber schön viel Schaden. Halt gleich zwei Das Hat halt aber uh, keinen Plan Ups, nice. Ups. ja, Ich werde irgendwie vom abgeschossen. ein bisschen zu uh, optimistisch. <lacht> da kommen zwei. Ja. Was machen die? Oh, T-Achtens. Oh, so und die 7 ich weiß nicht ich heute ein Magazin auf. Hä? Hey, teleportiert das? Ja, das weg. Nee, nee, du siehst sie dann halt nicht mehr. <lacht> Und nicht mehr oder? Ja, die werden dann... Die gehen dann zu. Du musst sie ja aufdecken noch. Was ist Ich wundere, dass sie nicht von hinten angreifen. 60 nach vorne vorne 60 60 60 60 Schuss, wie viel Schaden noch? 60 60 Ja, Da ja, unser Team, Alter, was macht der? Oh mein Gott. Ein bisschen Schaden macht der. Ich finde so redet... Das, oh, das ist süß... <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Wie kann ich jetzt Sprachschätze machen? Gar nicht... Gar nicht... Oh Ding-Dong... Das war ein Franzose aber okay... <lacht> <lacht> Nee. <lacht> Ach, geil. Ah, Fahrzeugtab... Ach. So, ich spiel jetzt den hier, aus, weil... Bock auf... Leck mich am Püppischen. Japsen, ey. Hallo? Ah, ja, ja, was? Wat? Was ist denn? Das heißt Japaner. Ja, Japaner. Was hat er denn ja. gesagt? Ja, die Was, wofür Amerikaner. er beim nächsten Mal rausfliegt? Ja, die Amerikaner haben die halt früher so genannt. Ja, es heißt, es ist ja egal das ob die halt Japaner die so gedacht. genannt haben. Ja, Japaner. Das sag ich halt die Japaner, Entschuldigung. <lacht> Clip! Nee, nee. Doch, so, ich mach jetzt einen Clip doch. So, das macht Räder, ey. Ja, ich muss noch ganz kurz. Das verbessern. Ich will einen neuen. Fahre Ja. Verzeih ich ihm Wenn ich in eine Pötte kommt, komme ich in eine Pötte. Ich warte jetzt nicht drei Stunden. Sorry. оттуда Hab ich boah bin gegengefahren gefahren anscheinend egal Ja, beweg dich doch nicht. Ey. Oh. Kacke. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der Michel da ja, hinten. Na, ich habe auch schon zwei getroffen, also von daher. Der kann ich dafür, wenn die abhauen. Wie viel Schaden hast du gemacht? Huh? Uh, 114 insgesamt. Ich bin nur. 40 ich. Ja, du hast doch <lacht> Spaß. Man lernt dazu. <lacht> Man muss dazu lernen. Vielleicht. Die, ey, du hast jetzt nicht den echten Team gemacht, oder? Was? Kein Kill gemacht, wüsste ich aber. Nein, nein, der, der Lukas hat jetzt ernsthaft einen Clip gemacht. Achso, Clip, ich hab Kill gemacht. Jetzt habe ich einen Kill gemacht. is Ich <laughs> sehr viel Panzerung, ja. Also, du auch nicht, aber. Gut. Jetzt los ich komme. Muss ich irgendwie nach rechts drehen, wenn er vorschaut. Äh, äh, ja. ja. Egal. Ja, Chance. Du bist jetzt ja nur zwei. Äh, ja, weil Lukas jetzt nur zwei hat. Ich wollte mal klären, wie es mit dem, äh, Dings funktioniert im, äh, im Forschen, aber das tut kompliziert für Lukas, oder? Ja. Weiß nicht, er antwortet ja gerade nicht. Lukas? Okay. Da, da kam ja. was. Ja. Ja, warum du so eine hm? ja du eine und was ist so Hm? Ich äh. war gerade alleine und... Oh, ich muss noch ein bisschen runter. Ja, Mich lassen wieder an. Ja. Oh, okay, das ist ja der Noir. aber auch so nicht. Also, wenn du desertierst, gibt's du Ärger. Lassen. Genau. Dann kannst du erst mal eine Zeit lang nicht, wenn du jetzt desertierst, ah, ich, darfst du ja, nicht mehr zurück. in Eine andere Zeit lang. Dann ich hm. da nicht raus. stirbt irgendwie. Musst du nach vorne fahren irgendwo hin. Das schnell weg ist Dann darfst du rausgehen? Ja. Ja. Ungefähr. Okay, gibt's hier irgendwo Wasser? Ja, irgendwo. Okay, warte, ich fahr einfach direkt hin. Den... Direkt drinnen, der Olga! Okay, jetzt Kleine. gibt's aufs... Jetzt gibt's aufs Maul! Kommt der! Patz. Komm da ran hier! Komm ran, kommt näher! Ich hau ihn allen über die Kiste. Hier gibt's nix zu sehen. Nur ein paar Panzer. Oh oh. Oh, du hast ja einen 8. LOL. Mhm. Aua! Ja, du hast ja die, die, was ich auch hab. Den einen. Ja, sind ja. den hab ich mir gekauft. Ja moin. Guck okay. eh. Warte, warte. Oh, ich bin Oh, uh. guck. Den hab ich mal gekauft? Den du als Zügeplatz ja, hast, da. Moin, moin, moin, ist. Und... Den hier drauf hab ich mir gekauft. Wer geht, hat, geh. Ja. Okay. Es gab geh, den du halt getestet hast. Glaub ich halt. Ja, wer das geht hat, ey. Panzer, nur Hast du sonst noch irgendwas anderes, Lukas, außer diesem Zweier da? Ja, mit dem machst du keine Erfahrung. Ich hab Was alles. Ich hab ein, ein, ein, Zwei Zweier. Ja. Fahr irgendwas anderes. Ja. Du hast keinen anderen Zweier. Nein. Echt nicht? Nein. Ja, boah, das muss ich jetzt gucken, anderen zwei, aus also wenn du mich jetzt anlügst. Dann guck doch. Wie Kann man denn ja, gucken? Keine zwei. Weiß ich doch nicht. Wer passt? Ach so. Spieler rechtsgeht und dann werpas. Ah okay. passt der Spieler und dann auf Fahrzeuge und dann gerade gucken. Was? G drei Fahrzeuge? Ja. ja, drei Fahrzeuge und sie neun Gefechte also. Hat man am Anfang nicht ein bisschen mehr? Ja, aber die, die werden nur angezeigt, wenn du ein Gefecht machst, also. Ach so, okay. Erstmal den LTR weiterfahren. Fahr mal Weil Dreier war. LTR oder was? Leichttraktor. Leichttraktor. Ich hab den auch genommen! Ah. Oh. Okay. Nicht ich genug Munition auf Ja. Ja, dann und mach einfach Bereit und dann. Auffüllen, du Arsch. Ja, dann mach einfach. Ja. Ah, Moment, da muss ich erstmal gucken, was ich hier hab für euch. Äh. Also, ein paar. Ein paar, sind, sie wurden bis äh. 19. Dezember 2020 Kann ich jetzt auch nur einen einer nehmen, ne? Gebannt. <lacht> gebannt. Ja, wenn du sitzt da spamst. Ich wurde generell gebannt, ich kann keine Runden. Achso, warte mal, ne? Achso, nee, Entschuldigung, falsch, ne? Leicht, Traktor, wurde vom Oh, Entschuldigung. Äh, oh, ich hab mich ja. vertan, gerade verklickt. Vielen Dank. Ja, ja. Danke, Michi. Danke, vielen Dank. Ja, ja. Echt, ja ja, ja, ja, Können Sie jetzt mal bereit? Sonst hau ich ihn eigentlich mein wenn... <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Warum stream ich eigentlich? <lacht> das ist vielleicht ein paar Optikoschen. Muss ich erst einmal einen Vater trinken und dann alles naja oh mein Sohn, das muss der jetzt machen. Ja, ich hab heute halt zu so viel... Ja, ich hab halt zu so viel Sachen dort gegessen geht, aber auch nur was anderes Süßes. 4 TP, bleib! Damit kann man hoch. kämpfen? Ach du Heilige Katze. Ich kann zu sterben, mach mir nicht! Ich oh. hätte jetzt kein Problem mal Teamkill zu machen. Okay, ich kann ihn ja. ja, machen. Ja, dann mach. Schau, wenn das machst, Alter. Wer ist wer? Da, Ja, wer jetzt wer? Also, du wirst dann nicht nur äh, im Chat gebannt, sondern. bei Lukas wird es gar nicht so schlimm sein wir können es hier mit dem neuen Leben Bei wir sind noch nicht so weit bei mir wird es dann schon schlimmer sein ja aber du die auch schon das ist auch schon tragisch wie sind denn hier die Gegner hallo Pussy's. ja da vorne fahr doch einfach nach, weiter nach vorne ja ich fahr doch schon ja da gibt ein bisschen mehr Gas Boah, ey. Oh, hey, und was ist mit dir? Ja, ich bin da. Das sind. Das sind. Börse. Ja, da sind. Park. 4 Die. kannst du Die. Die. Der ging voll durch sie, Panzerung! Die. Ich ja, MS doch hier, ich doch hier, ich bin doch hier, ich bin Oh hier, ich Okay. doch hier, du? das gestern bei ich bin Kennst du den Spieler ich ja, das ist was. Sollten sie sogar besser spielen, da muss man auch nicht. Okay, das war weiß, weiß böse. Ah, ah, ich bin mir doch. Hallo, ich hab'n Kill. So, oh. ich hab' zwei Kill. Schieß doch, so. schieß doch. So. Achso, ich kann schießen. Warte, was ist da? der? Dann ist ein Chinese, oder? Ich hab'n Kill! Nee. Hä? Cool. Russe! Ich hab'n Kill! Ich hab'n Ego! Nee. Hallo, ich hab'n Kill! Oder? Ich kann doch, doch japanisches... Nee, ich meine, das wäre der Russe. Mal gucken gleich noch mal. Kann ich... kann ich mir irgendwie da... Irgendwie... Herzlichen Glückwunsch! Ich mhm. hab'n Kill! Luki hat'n Kill ja. gemacht. Jetzt ruckst du mich nach vorne. Ey, Mann, Michi! Es ist ein um, Lukas Blau, jetzt kann ich ihn abschießen. Nein, nein. Ja. Michi, das war's aber auch jetzt. Du bist ein selber schuld. Ja, der Gegner hat mich aber auch gekillt. Hast du also Glück gehabt. Ich sag's aber, kein Wetter anschießen. Oder? Ja, Michi, ja? das, das ist war aber auch ein kleines Wieso? Ich fahre ich fahre vor und du bist direkt hinter mir. Ja, halt aufpassen. Nein, ich bin vorgefahren und war da am Stehen und du bist einfach vor mein Schutz. Du bist dann gestorben. Bleib. Selber bleib. Du bist ja tot. Ja, du bist als erstes gestorben. Mhm. Ja, ist egal, der steht und wenn nicht. Kies zählt, nicht für euch halt sein, zumindest. Oh Kacke. Wo oh, steht's? ich hab Angst. Ah. Hat die ihm Kill geklaut, ne? Immer mal morgens duschen, aber egal. Ich habe ja, ich Freitag dran. Ja, ja. Was? <lacht> Nur Wochenende nie. Außer Sonntag. Ich war heute nie. zum Mittag, gell? Morgen in der Früh, mach ich Was? <lacht> okay. Ich bin Bis gleich. <lacht> Das. Nee. Von so, Kesske ist heraus. Sagt mir jetzt nichts. Ja. Okay. Und GBL. kennst du GBL mit Werbung? Ja. Ja, das letzte Lied ist das. Okay. Endlich mal wieder ein Sieg. ordentlich ein auf den Lucky. ich glaub, da gibt es endlich mal einen guten Panzer. Ja. so das war der der renault n nee. welchen hat ich gerade eben den renault nc doch von äh, den sowjets ja der nc 31. Ja, aber wenn Russen ist, MS... Nein, ist China. NCR Ach so, Entschuldigung, 31. ja. Ach, warum sag ich noch... Ja. Ich habe die, äh, hab die Flagge gerade verwechselt. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Russland, China, China, Russland ist so alles safe. Okay. Mega nicht so gut. Die haben auch gekämpft, oder? Ja. Nicht Kämpfen ich nicht aus ja ein bisschen. China Kino ist ja nicht schlecht. na von... Von den... Mittleren Panzer sind es echt ziemlich gut. Sind's eine, ich finde eigentlich, von den Mittleren Panzer sind es einer der besten. Weil ja, der Typ 58 ist geil, t 30 ist geil, t 32 ist geil, WZ und 100... 21 ist auch gut. ist von den... Na, egal. Die haben halt sehr, sehr, sehr, sehr stark den Nuss nachgemacht. Okay. Da wieder ja drei Spiele. Ich raste aus. Ja, ich muss da eigentlich mal weiterkommen. Ender, Mit dem Bumskanon. Ich muss mir jetzt auch was zum Trinken holen. Halt dich, mein Sohn! Oh! Oh, Pilzen, das ist schön! Ja, fertig sind, können wir uns direkt noch ein Bierchen gönnen. Kommen alle 24 zusammen und trinken erstmal ein. Der Braunerei. Hm. Wo fahre ich mir am besten hin? Wo basieren Sie die? Gegner mit Orangen oder besuchen Sie deren Basis w mit Orangen? Los geht's. Oh, oh, oh, oh. Oh, genau richtig. Warum steht da, dass ich die Gegner mit Orangen bombardieren soll? Da stand bombardieren sie die Gegner mit Orangen. Als Auftrag. Ja, na ah, ist egal. Äh, muss ich nacken. Wie komme ich nochmal in den äh, Modus für. Shift. Shift. Ja, gut, dann geh, wenn du. Besser ansicht. ah. Ich muss nach da unten, okay. Mir eine Ähm. Ein kleines Problem. Ja, habe ich gerade. Äh, Danke. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Ich bin gerade Danke, habe ich gesagt. Das war's für uns. Raus hier. Bitte schön. <lacht> Alter. Okay, nächstes ja. Mal stelle ich mich woanders hin, nicht so offen. Ja, sollte halt es da hinten, da hinten sein? Ja. Oder wo, wo die T18 steht. Das habe ich schon auch gesehen. Ja, sollte halt das, das Ja, passiert. Oh. Oh. Oh, oh, nein. What the fuck was this? Stau sie. Bis fünf verfahren oder? Mal ähm, ich überlege gerade was. Gebannt? Okay. Mhm. Kann ich auch nicht annehmen. Komm, wir spielen mal ein bisschen was. Aufgetimt. Ach so, das ist schon Premium-Panzer, den du selbst hast. Ja, den habe ich mir gekauft. Okay. Der macht nämlich ordentlich Schaden pro Minute. Okay. Wie meine andere Suda. So. so. 1244. Ja, start muss doch mal. <lacht> <lacht> Folgen sie die Regen, setzt man verbotene Programme ein oder spricht Gefechte ab, läuft man Gefahr, sein Konto unwiderruflich zu verlieren, äh, Unwiederbringlich zu verlieren, Entschuldigung. muru ah, Ich habe ein Motto, hab mo wo, wo die Zeit zeigt wird. XVM. Hab ich. ich der Kommandant kann die spezialisieren, der anderen, der irgendwas... Größe erhöht ein Leben, ich eine andere Farbe. Ich, oh, ich, ich, ich, ich Boah, schön für dich. Hä, wo hast du denn eine andere Farbe? Ja, Pickeln. Du hast den Das passt wieder. Ja. Gott, was hat denn hier für einer? Ey, du wird's geil, Alter. Ich werd so hier drauf gehen. Ja, aber Alter. Wenn du dann den Gegnerischen riesen siehst, bist du Okay, ich bleib. Ich versteck mich hier irgendwo. Pounce kann ich mal angezeigt. Ist das schön. Den ja, Wo... halt höchsten Schweren siehst du dann. Dann geht's auch. Jetzt folgt mir einfach, ich bis schon gut gehen. Okay. Ich sehe ja gerade, was für Trefferpunkte wir aushalten. Hi, der Witzka. Aber dafür schießen die auch heftiger. Achso, jetzt doch vor, ja, dann fahren wir vor. Angriff! Panzer macht mich verrückt. Kann sein Reuer gar nicht richtig benutzen, ne? Ich bin gerade top. Ich kenne nicht. Ich bin äh, ja. Ich hab nichts zum Reparieren dabei gehabt. Ja, ja. Alles Mietfahrzeug. Da fahre ich doch nicht rein. Oh, die haben uns eine Kette abgeschossen. Voll blöd, dass da oben keine bewegliche Wanne hat. Ja, was ist denn sonst? Möchtest noch einen Kaffee oder was? Ja. Kaffee mit dazu. Zum Mittagessen. Hey, wir haben hier einen Ort. Das wird die Helge hier nicht machen. Ja, hinter oh. dir, ne? Ich komme mit der Steuerung von dem Ding irgendwie nicht so klar. Das ist so schnell? Lord. Ja, also wenn ich, ich bewege nur ein bisschen und dann wum, dreht er sich schon um. ist mir zu krass. ist mir zu krass. Das ist mir zu krass. Alter! Oh, 560 haben ich hier gebrochen. Wir blocken jetzt nicht so viele. Hm? Jetzt ist die Fahrzeuge verdienen. Uff, äh, die Fettnerfette ist aber auch äh, schnell weggesnackt. 150. Macht nicht viel Schaden. gleich besuchen. Ne? Oh, die beiden anderen sind anscheinend jetzt... Ein Nein, das sieht ich. Ich hab ja gesagt, ein KG, ne? Ich glaube, wir wechseln wieder auf die äh, Dreier um, das war ein bisschen ein. Nein, ah, ich, auch ich Dreier. Ich hier, ja, ich, ich will aber den Dreier hier weitermachen, okay? Ja, nur 5. Wer ist hier da Ich ja, ich? Warte mal, äh, was habe ich denn überhaupt? Ich habe jetzt so viele hier drin, das ist Wahnsinn. Da verliere ich den Überblick. Schlachtel. nicht abzeigen. Dachte ich. Oh, 15.000 Credits, das ist ziemlich geil. So, oh doch, 5 ne? Äh? Ah, Fresse. Ah, ja. <lacht> Warte, rück die kurz. Fresse, du ey okay, e Ja, oh, ist ja nicht so frech. So, was sollte ich jetzt machen? Eiskessel. So. scherben Scherben. Alle Dekoration wählen. Zehn Stück zerbrechen. So war's schon. Was Scherben? Wie? Ja, der also Scherben durch zerbrechen, was ich halt aus dem Kissen bekommen habe. Äh, also. Also nicht Ding Dekoration zerbrechen, sondern das so Scherben. Durch diese Scherben kannst du eine neue Dekoration holen, die viel besser ist also. als die andere. Wenn du sagst, glaube ich jetzt. Ja, das. Ja, was soll ich sagen? Warte. Nein? Nein? Und oh. ich muss nur was Okay, ich sehe. So jetzt. Ist fertig? Ja. The Churchill. Churchill. Churchill. Ich chill gern. Der Kirschenschiller. Oh, ja. Churchill. ist ziemlich berühmt, gell? Was? Churchill war berühmt, Der Ja, war ziemlich. Klar. Alexa, wer war Churchill? Nicht sogar im, wie der, der den zweiten Welt Weltkrieg da irgendwie bei den dritten also. ja, ja, die Keine Was das ist Ich verstehe <lacht> gerade eh nichts. von daher ist mir das egal. Kümmel doch. dass ich gerade nicht abgebremst habe. Ja, das ist das erste. Das, das erste. Ey, warte doch mal ein bisschen. Fahren wir fahren nur 24. Ja, ich muss wissen. Ich muss wissen. Ich muss wissen. Ich so wissen. Ich muss ist Ich muss wissen. ist nicht dran und so ist Auto vorbei Oh, ich ich, ich, ich, ich habe Pause gemacht. Ich äh, habe gesagt, komm. Schauen wir mal, da wird ist viel besser. I'm Von wo sind beschossen? Von irgendwo da vorne. Mist. So weit. Wieder mit dem ich raste aus, warte kurz. Wurde ich hier als die Noob bezeichnet? Hm, hat mir gerade einer eine Chatnachricht geschickt. Die Biel Noob, hey, wo Da ja, hier? Entziehen wir was. Ja, hier immer Spiel. Warte, das zeigst du mir jetzt. Ja, das ist, habe ich schon wieder weggeklickt. Ja, das kannst du wieder auch machen, wenn du.. Oder nicht? Nein. Egal. Dass man sich äh, ein Typ nicht melden kann, das ist aber scheuert. Kann sie nur ignorieren? habe ich auch gemacht. Melden kannst du sie halt nur ein Spiel. Hatte wie was wissen? Drei willst fahren. Was haben wir denn für drei? Was habe ich für drei? Die Fang, was habe ich denn für drei? Die Gang, glaube ich, Der PZ, der Panzer, hat mich gehört. Wie ich gehört, halt. Ah, wie ich gehört. Sollen wir uns den kaufen? Was, Was sagst du? Weiß ja, nicht. Was du da erzählst. Oh, komm, kaufe ich, ich hab dir das Geld. 1000 kostet ja. <lacht> so. fertig So So dann noch Bin ich sicher. Ich hab gesagt, ich ruhig. Ich bin ja ist mir nicht hier in <lacht> Ich bin ja als Endlich ist der Pimmel mit seinem PZS35 fertig. Warte. Ja. Ah, es das nicht? Also mehr. Hast du nicht das, das äh, Rewind, das das noch so ein Geschoss? Doch, das hab ich geguckt, aber nur so nebenbei. Also, ja, Weil ich gehört hab, dass halt äh, so schöne Bewertung hat. Ja. <lacht> <lacht> 13 Millionen Likes. Und 2 Millionen Likes. Ich von Justine Biber. Sind das im Stream-Chat. Nein. Schon einer hier angepumpt, alter. Hm? Ich hat hier eine angepumpt. Ja, Was? angefahren. Einer Schaden. Toll. Jetzt kriege ich, krieg ich die Lafette nicht mehr verkauft. Kratzer drin. Ja. Füße gebaut. Das Katze gibt. Ein paar, Löcher. Ein paar äh, Unterschiede und so explosionen so, so ist es, keine Angst. Das passiert halt, okay. bei Panzern. Was ja auch ein bisschen dreckig werden. Und wie bei mir ein bisschen nass. Also Ein bisschen tauchen gehen. Der Motor dann, um, komischerweise, kennen. Uh, die Motor schon erledet, nein. Sehr realistisch. Hab. Der hat geschossen. Ey Jetzt hast du gute Panzerung Ja okay, da habe ich auch okay. ziehen lassen. Länger ziehen. Noch länger ziehen. Ja toll, gerade wo ich ihn hier anvisiert habe... Oh, da ist noch, noch einer. Hier ums Eck. Und eher langsam ziehen, das ist das Beste. Und Schuss. Sehr schön. Sehr. Haben dir der leider weggesnackt. Sorry. Sehr schön. Ja, bisschen müssen wir echt, mich da aufen. Und Nein. Nimmer zu schnell. Condition. Ah, das ist halt geiles a brumbrum okay. So, ich sage 100% so, yeah, Party! Sag denen die... Wo ist, ist jetzt der Gegner? sein, dass die uns jetzt noch alle geben. Komm, aber oh, bitte. Krieg. Er hat nur noch den 7er. Was? Das kann also nicht sein. Komm, Kiesi, bitte. Komm. Ja! Blindschuss, aber egal. wenn ich hier noch mal blind treffe ist das einfach so es wird normal schuss aber kann sich ein bisschen mehr freuen 5 okay. äußert sich seine dankbarkeit für die beispiel leistung auf dem Schlachtfeld zum abschluss eines 250 gefechtes ja scheiße mal die wandern noch die Waffelfee. Wie geht's dir denn so? Also gerade gemütet. Und sonst so lassen Ich mich doch jetzt Käse euch... Essen, nee. Ja, eh gut. Ja, gut. Wie geht's? Ah, uh, habe ich schon. Ja, ah, hast schon gefragt, Ah... Oh, ja, ist du geht's mir gut, gell? Ich will ein Premium kaufen, oder? Erst nicht, was? Was? Premium kaufen? Warum? Ja. ja. weiß ich nicht. Nein, ich kaufe noch kein Premium heute. Vielleicht morgen oder übermorgen. Moin! Moin! Ja. <lacht> Muss da immer noch welche, welche. Ne, die gegnische Basisbomben oder die gegnerischen Fahrzeuge ist schön. Keine Ahnung, das fand ich eben seltsam. Boah, ich muss das hier alles leiser stellen. Ich hab das alles so leise und trotzdem ist das so laut. Ja, kann passieren. Hey, du Pimmel. Was hast du gerade gesagt? Das ist ein bisschen freundlicher, ja? Nicht zu dir. Ich meinte jetzt. Oh! <lacht> das war knapp. Wie viel Schaden noch? Ich Schuss. Ab 52 ist ja eh gut. Ja, Aber muss man diese sch scheine Musik hier runterstellen? habe ich ja schon runter. Musik Ups. im Gefecht. Ups. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich, ich war's nicht. Halt die Fresse Nein. einfach. Halt einfach mal die Fresse. nicht ja, ja. Was sonst so was ich hm? was macht die Ausbildung ich muss jetzt ganz trauriges mitteilen bisschen lassen wollen du bist so dumm dafür Lukas, Lukas konnte nicht herkommen nicht nach Österreich. Willen die die Ausbildung hier machen. Ich würde mir eher die Kugel geben als ein. <lacht> jetzt hast also, du aber ein bisschen übertrieben. Ne. Das ist die Wahrheit. <lacht> so. Und aus dem Grund, weil du da wohnst. Ich würde niemals nach Köln kommen. Weil du da bist, nicht da Michi. Dann könnte ich ja auch niemals mischen. Ja, eben. Deswegen müsste er ja auch mal. Ja, dann hast du recht. Stehst du hier? Ja. Boah. <lacht> Immer. Das so stabile Treppen haben wir gar nicht euch beide aber ich glaube ich glaube ich war ja, selbst gesagt dass du moppelig bist Artillerie, ja. aber kannst du schießen? Ja, mache ich schon gerade. Ich, ich suche die mir raus und dann werden die rumgebumst und rumgebumst. das ist ja kein Bricht der Panzer. Ist ein artillerienisch lafette okay. Ich habe das Gefühl, ich gleich wieder Besuch bekommen. Das glaube ich auch. so Also für dich, passend der Name. War der Arten hier, Warum Nein. hast du eigentlich keine, keine zwei PCs, ich Warum? Ja. Weil wir A, äh, keine zwei PCs brauchen und B, äh, Möchte ich mir kein Kernkraftwerk hier nebenan schien Genau, PCs brauchen ziemlich viel. Oh mein Gott. Ja? Oh du mein bist Gott. deiner nicht, aber meiner und mich ist einer schon. Was denn? Deiner verbraucht nicht so viel, weil er keine gute Klasse hat. Oh, Wo oh, Meine Streams auch nicht. Ja, ich hab auch noch nicht alles eingestellt Ach so, ja. Hat nicht so gut eingeschätzt. Streamt auf 480p und ...und Render erhält irgendwas auf 5% oder so. Wie gut du dich so auskennst, was? Dann mach es besser. Ja, ich könnte 10 mal, wenn ich das Game hätte. Mach doch. Ja, ich hab's da nicht. Muss ja nicht das Game sein. Ja, okay, also dann kann ich eher für spielen. streamen. Ja, genau. Ich stehe doch gleich. Ich weg. Kann man genau machen. Mieter ja, wird dann halt decken. Ja, wenn dein Game leckt, ist. Hier. Ja, Game wird nicht lecken, aber wenn Ja das ist dann. Ja. ja, war ich ein bisschen zu mutig. Welche was spielst du gerade, ne? BOT. Welche Einstellung? Ich spiele auf einem Computer. Nein, ich meine auf Einstellung. Game-Einstellung. Was weiß ich? Influ ja, guck Z doch nach ich irgendwie ein so, Gefühl. ich spiele, ich spiele auf einem hm. Spieleinstellungen, Grafikeinstellungen. Ich kann okay. oh, das mal kurz ja. ja, So wie wie vorher. Ich habe nichts dran geändert. So. Ich könnte noch verbessern vielleicht. Grafik. Fick. Gas. Graf. Fick. Ja. 1920 mal ich spiele spiel Bildschirm wieder wenn er wieder Ruhrate 60 Interface ich ich auch gewonnen 151 Schaden gemacht. Juhu Und du ein Kill. 147. Ähm.